Blau und tief Und tief und schön Wie ein Meer Nicht mehr wie Seen Weit und groß Ich kann dich sehen Deine Seele Dir zählt So blau So tief So tief, so schön Herrlich sehr ein Phänomen, weit und groß, ich kann dich sehen, deine Seele, wie sie lebt. Du kennst deine Tiefe nicht, ahnst nur zart dein eigenes Licht. Ich kenne dich kaum, doch seh ich dich und hör, wie deine Seele spricht.